Da meine Daten importiert wurden, waren bei Cointracking, habe ich entsprechend auch auf dem Dashboard Abbild von mein Kryptos. Wenn man Kryptowährungen handelt, möchte man sie immer im Blick behalten und Steuerberichte erstellen, damit das nicht unangenehm wird. In diesem Video möchte ich mit dem Tool Cointracking mein Bitpanda Account Kontobewegungen mit hinzufügen, damit ich einen steuerlichen Report und Steuerinformationen für meine Steuererklärung ähm, herunterladen kann. Und äh, wie du CoinTracking-Account machst, ähm, schau dir in dem Video oben rechts CoinTracking und äh, Binance-Account, dann habe ich schon eine Anleitung dazu gegeben. Und äh, jetzt lege ich los mit Panda. Und zwar, wenn du bei CoinTracking-Account hast, ähm, gehst du bei Coins eintragen und hier auf den Börsenimport CSV und dann suchst du die entsprechende Exchange. Binance habe ich, wie gesagt, schon aufgenommen und du findest auf YouTube. Und jetzt gibt es mein Bitpanda Account und ähm, den habe ich hier, hier aufgerufen. So Und im Grunde ist es ganz einfach. Hier steht schon alles als Anleitung geschrieben. Was zu tun ist, wir brauchen ein CSV-Datei und ähm, ich gehe gleich auf meinen Bitpanda-Account, erzeuge einen Export, wähle die Datei und lade die Daten hier hoch. Und im Einzelnen zeige ich dir, wie ich das jetzt mache. Ich habe mir bei meinem Bitpanda-Account eingewählt und gehe auf Exportieren unter Verlauf, unter Exportieren und wähle csv-Datei. Sie wird generiert und heruntergeladen und entsprechend speichere ich sie ab in neuem Ordner. Coin, treten, Panda. Ich nehme 2021 als Erste und speichere die Datei dort So, jetzt gehe ich auf Coin Tracking zurück und wähle die Datei, die ich gerade heruntergeladen habe. Und schon wird die Datei hierhin transportiert. So, die Datei ist hier hochgeladen. Ich gehe auf Weiter zum Import. Und hier sind meine Daten bereits importiert worden. hier Import starten nochmal. Ja, ich habe die Daten jetzt importiert. Die sind hier gespeichert auf der Seite als Bestätigung. Genau. Und jetzt gehe ich auf Steuerreport und die Daten müssen hier neu berechnet werden. 31 Trails für alle Währungen im Steuerjahr 2021. Und das Land, Germany, ist richtig angegeben, FIFO methode ist auch. Nur der Gewinn berechnen. Und so weiter sich die Einstellungen anschauen, alle Käufer und Verkäufer. Jetzt drücke ich hier noch einmal auf Neuberechnung. So fertig, die wurden jetzt berechnet. So für 2021 kann ich mir die Daten laden. Das sieht von SNS 29 bis 31 nächsten 29 Und hier steht, mich interessiert Kapitalertragsbericht für die Steuern. Und hier gibt es einen Einkommensbericht und Bericht zu Spenden und Schenkungen, Gebührenbericht. Bericht zu gestohlenen und verlorenen Coins. Ein Abschlussbericht zu den nicht verkauften Positionen. Das ist echt super aufbereitet. Sonst muss man ziemlich viel akribisch eintragen. Und dafür finde ich Cointracking echt super. Auch meine Best Rewards sind hier eingetragen. So, als nächstes, also hier ist mein Krypto-Steuerreport in einer Grafik dargestellt und, und ich lade mir für meine Steuerunterlagen Kapitalertragsbericht. Und zwar, ich gehe auf PDF-Download, Personalisierte, das heißt mit meinem Namen ein Bericht. Und speichere mir in den Dateien. Gucke mir das Ganze nochmal an. So sieht das nämlich aus. Kapitalbericht für 21. Ich habe nämlich seit Juni erst überhaupt damit begonnen. Und hier ist die zweite Seite über den Bestand. Gut, da ich meine Daten importiert habe, bildet mir Cointracking automatisch meine Kryptos ab. Das war eine kostenlose Version. Mit dieser Version von Cointracking kannst du bis 200 Transaktionen abbilden lassen, inklusive steuerlichen Bericht. Ich hinterlasse einen Affiliate Link in der Beschreibung und für mich fällt eine Provision ab, wenn jemand eine kostenhaltige Version upgradet. Ich danke dir fürs Zuschauen, abonniere meinen Kanal, like das Video, kommentiere. Bis demnächst im neuen Video.